Das ist Anna. Anna hat sich gegen ein neues Laptop entschieden. Dafür aber für ein rundum erneuertes auf Backmarket. Das ist gut für die Umwelt und ihren Geldbeutel. Anna freut sich echt. Ein Ast. Mach's wie Anna. Freu dich bescheuert über erneuert. Top Tech von Experten geprüft. Nachhaltiger und bis zu 70% günstiger als neu. Auf Backmarket.